Das möchte ich jetzt als allererstes tun, bevor ich dann die Addition durchführe. Dazu wechsle ich jetzt einmal an meinen Abakus hinüber und möchte das dann einmal zeigen. So, hier sitze ich jetzt also vor meinem Abakus. Den legt man typischerweise so vor sich hin, dass dieser Balken oberhalb liegt, also im oberen Drittel quasi hier liegt. Und wir haben oberhalb dieses Balkens jeweils zwei Kugeln. Also wir sehen hier lauter Stäbchen erstmal, auf die Kugeln aufgespießt sind. Und oberhalb sind jeweils zwei Kugeln auf jedem der Stäbchen und unterhalb befinden sich jeweils fünf Kugeln. Und Die können wir einzeln verschieben oder auch in ganzen Gruppen verschieben, wie wir lustig sind. Die können wir also immer an diesen Balken heranschieben. Und jetzt ist die Frage, wie können wir jetzt auf diesem Abakus eigentlich eine Zahl darstellen. Die Stäbe hier stehen jeweils für die Ziffern. Das heißt, das hier hinten ist die Einerziffer, dann kommt die Zehnerziffer, dann die Hunderter, die Tausender, die Zehntausender, Hunderttausender, Millionen und so weiter. So kann man also ganz ordentlich große Zahlen darstellen und wir werden gleich sehen, dass wir den Platz auch brauchen, weil wir nämlich zwei Zahlen darstellen wollen, die müssen wir voneinander hier separieren. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Das sind jetzt, ich gehe einfach davon aus, dass wir es mit, mit ganz normalen, ganzen Zahlen zu tun haben. Man kann das natürlich auch anders verwenden. Man könnte auch sagen, wir rechnen hier jetzt in Währungen beispielsweise und dann könnten das hier zum Beispiel die, 10er, äh, die Cent sein, die 10 Cent und dann wäre hier der Euro beispielsweise oder was immer wir gerade für eine Währung zur Hand haben, äh, 10 Euro, 100 Euro und so weiter. Aber wie gesagt, wir gehen hier davon aus, dass wir ganz normale, ganze Zahlen hier haben, denn ich möchte gleich so eine ganz einfache Addition hier durchführen. Jetzt wollen wir also eine Zahl einstellen. Das heißt, wir beginnen am einfachsten immer hinten. Wir nehmen zunächst mal diese Zahl 8473 und wollen die einstellen. Wir beginnen hinten. Und die, eine, die Kugeln, die wir hier unterhalb haben, das sind immer einer Kugeln. Das heißt, wenn wir diese Zahl hier hinschieben würden, dann hätten wir eine 1 hier eingestellt. So hätten wir eine 2 eingestellt. So hätten wir eine 3 eingestellt. So eine 4 und so könnten wir eine 5 einstellen, aber das geht geschickter als so. Das können wir nämlich einfacher machen, indem wir eine Kugel von hier oben herunterschieben. Das heißt also, was zählt, ist immer das, was am Balken anliegt. In diesem Fall wäre das also eine 5, so hätten wir dann eine 6, eine 7, eine 8, eine 9 und eine 10 die 10 machen wir aber wieder geschickterweise nicht so, sondern die könnten wir auch so machen, dass wir zwei Fünfer hier oben hinlegen. Aber das geht natürlich noch viel geschickter, denn 10 ist ja 1, 0. Das heißt, wir würden das einfach so schreiben. Hier liegt also nichts an. 0 haben wir hinten und davor haben wir die 1, ist also die Zahl 10, die wir hier eingestellt haben. So könnten wir das also machen. So, jetzt wollen wir diese konkrete Zahl hier hernehmen. 8473, wie gesagt, wir fangen hinten an. Zunächst einmal drei Kugeln, das ist die 3. Dann haben wir hier 7, das wären die 2 hier einmal und die 5. Zusammen ergibt das 7. Dann haben wir hier vier Kugeln, die können wir hier wieder einfach hochschieben. Und die 8 würden wir erreichen, indem wir drei Kugeln und fünf Kugeln hier hinschieben. Auf die Art und Weise haben wir jetzt also 8473 eingestellt. Jetzt müssen wir die zweite Zahl dazu schreiben, die 7.963. Die schreiben wir jetzt einfach von links aus kommend. Wir fangen hier direkt an der vierten Stelle von hinten an, weil wir wissen, dass wir vier Stellen haben. Wichtig ist nur, dass wir hier Platz lassen, damit wir hier gleich nicht durcheinander kommen und die Summanden miteinander verwechseln. Also machen wir wieder das gleiche Spiel. Wir stellen hier die 3 ein. Hier haben wir die 6. Hier haben wir die 9, das heißt 4 von unten und einen von oben. Und hier haben wir ganz vorne die 7 für 7.963 und hier die 8.463. 73, die wir hier also jetzt eingestellt haben. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir diese beiden Zahlen zueinander addieren? Wir beginnen jeweils ganz rechts, addieren also zunächst die Einer zueinander, dann die Zehner, dann die Hunderter und dann die Tausender. Und das müssen wir jetzt mal machen, gucken, wie wir das hinbekommen, denn dabei müssen wir Überträge berücksichtigen, je nachdem, was sich da gerade so ergibt, wie sich also die Kugeln hier gleich arrangieren werden. Wir fangen also hinten an. Wir wollen die 3 zu diesen drei hier addieren. Das können wir machen, indem wir hier drei Kugel, die drei Kugeln wegnehmen und hier drei Kugeln hinzufügen. Das Problem ist nur, wir haben keine drei Kugeln mehr, die wir hinzufügen können. Aber statt drei Kugeln hinzuzufügen, können wir natürlich auch 2 wegnehmen und 5 hinzufügen. Das heißt also, wir rechnen statt plus 3 rechnen wir minus 2 plus 5. Auf diese Art und Weise haben wir also 3 addiert. Und wir sehen auch hier hinten, steht eine 6 jetzt. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht aus. 3 plus 3 ergibt 6. Also haben wir schon mal was nicht so ganz falsch gemacht. Jetzt schieben wir die hier weg, weil wir wissen, mit denen sind wir fertig mit der Stelle. Jetzt müssen wir uns merken, dass wir hier weitermachen müssen als nächstes. Wir können jetzt also die 6 zu dieser 7 addieren. Die 1 können wir zunächst mal ganz einfach addieren. Das ist kein Problem. Jetzt wollen wir die 5 hier noch addieren. Die 5 addieren heißt, wir können die hier wegtun. wir können dann die 5 hier hinzufügen. Wenn wir aber hier zwei Kugeln liegen haben, dann ist das viel geschickter, dass wir die wegschieben und stattdessen einen hier hinschieben. Wenn wir aber hier 5 haben, dann nehmen wir die kurze Hand weg und legen einen dafür dazu. Und damit haben wir, die hatte ich eben schon weggeschoben, haben wir also die nächste Stelle addiert. Jetzt kommt die dritte Stelle, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, wir gehen jetzt her und nehmen diese vier, die können wir hier einfach hinzufügen. Wir sind ja an dieser dritten Stelle von hinten, daran müssen wir mal denken. Vier hinzufügen ist kein Problem. Jetzt können wir hier noch den Fünfer hinzufügen, dann machen wir das genau wie eben. Wir schieben den Fünfer hier hoch, wir nehmen den Fünfer hier, schieben wir dafür runter. Und für die beiden Fünfer schieben wir die wieder hoch und addieren dafür einen hier. Damit haben wir also auch das abgefrühstückt. Und jetzt müssen wir noch die letzte Stelle hier mitrechnen. Das heißt, hier müssen wir jetzt wieder 2 hinzufügen. Das können wir wieder nicht, weil hier nur noch eine liegt. 2 hinzufügen ist aber dasselbe wie 3 wegnehmen und einen Fünfer hinzufügen. Dafür können wir die 2 hier schon mal wegnehmen. Das haben wir schon erledigt. Jetzt können wir die beiden Fünfer nach oben schieben wieder und ersetzen sie durch einen hier. Und jetzt müssen wir noch den hier nehmen, jetzt müssen wir daran denken, wir sind an der vierten Stelle von hinten, wir sind nicht hier, wir sind an der vierten Stelle von hinten, hier müssen wir also jetzt einen Fünfer noch wieder addieren, das machen wir also. Und dann haben wir hier jetzt eine Zahl stehen und die Zahl, die wir hier stehen haben, ist die 1, ich schreibe das mal hier direkt so drunter, das ist die 6, die wir hier haben, das ist die 4, das ist die 3 und das ist die 6. 16.436 und das ist hoffentlich auch das, was da herauskommt, wenn wir das anders wie rechnen würden. Das könnt ihr mal versuchen von Hand nachzurechnen oder mit dem Taschenrechner oder selber mit einem Abakus beispielsweise. Das soll die kurze Einführung in das Rechnen mit dem Abakus gewesen sein, konkret natürlich nur das Addieren. Wie gesagt, lassen sich auch andere Rechenoperationen durchführen, aber da wird es ein ganz kleines bisschen komplizierter oder sogar ein ganzes Stück komplizierter. Deshalb sparen wir uns das an dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Video.